Ja, Resi, wir sind live. Oh, wir ja. haben auch ein Herzlein von Markus bekommen. Wie schön. Und wir haben schon Zuschauer. Schickt uns doch gerne noch mehr Herzlein und Daumen hoch, dass wir auch wissen, ob wir hier gut zu hören sind. Ja, scheint zu funktionieren. Wunderbar. Ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagabend wünschen wir euch zusammen, die Amgad und die liebe Resi, die sich heute Zeit genommen hat, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie sie es trotz Widerständen geschafft hat, die Entscheidung zu treffen, sich für ihren Seelenplan zu entscheiden und durchzustarten. Liebe Resi, ganz, ganz herzlich willkommen hier in unserer Runde. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, auch von meiner Seite aus ganz, ganz herzliches Hallo an alle, die jetzt zuschauen und vielen Dank, liebe Irmgard dass du mit mir heute das Interview führst, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich umso mehr. Es ist ja für dich auch das allererste Mal, dass du dich so traust, auch rauszugehen. Genau. Und ganz, ganz großes Lob an der Stelle. Und nicht nur, dass du dich jetzt traust, überhaupt hier vor der Kamera mit mir zu sprechen, aber auch das Thema, das du hast, ist ja doch ein heikles Thema, das glaube ich, viel, viel mehr Menschen betrifft, als wir uns das so vorstellen. Und deshalb, glaube ich, ist das jetzt eine ganz, ganz große Ermutigung für viele da draußen, die uns zuschauen, die jetzt live dabei sind oder später das Replay noch anschauen, dass sie merken, sie sind da nicht alleine mit diesem Thema. Das ist das eine. Und sie bekommen einfach auch eine ganz, ganz wertvolle Hilfe. Deshalb bin ich wirklich dankbar. Und so glücklich, dass du dir jetzt da die Zeit nimmst und auch den Widerstand durchbrochen hast und gesagt hast, ja, ich gehe jetzt live mit diesem Thema. Noch mehr herzlich willkommen, Resi. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Und so, damit unsere Teilnehmer und unsere Zuschauerinnen schon mal so ein bisschen erfahren, was die Resi denn in ihrem früheren Leben so gemacht hat, was so ein bisschen dein Erdegang ist, beziehungsweise war. Bis gestern, vorgestern, bis zu unserer gemeinsamen Arbeit in der Akademie. Ja, genau. Ich äh, lebe im schönen Rheinland, bin hier aufgewachsen und bin auch hier verheiratet. Äh, habe drei Kinder und mittlerweile schon vier Enkelkinder. Ich lebe also grob gesagt äh, zwischen Bonn und Koblenz, mhm. oberhalb des äh, schönen Ahrtals äh, in einer Gemeinde. In ländlicher Umgebung, also umgeben von Obstbau und Landwirtschaft, so, äh, so grob erklärt, wo ich jetzt quasi lebe. Und äh, in meinem früheren Leben ähm, war ich Arzthelferin mhm. und äh, habe auch einige Jahre dort äh, in diesem Beruf gearbeitet, habe dann geheiratet und äh, Familie gegründet. Und ähm, habe äh, nach der etwas größeren Familienpause ähm, dann beschlossen, wieder zurück in meinen Beruf zu gehen. Und in Anbetracht dessen habe ich es dann auch versucht und habe dann mehr danach geschaut, ähm, wo ich etwas finde und, und nicht nach meinen Interessen geschaut und habe dann quasi... Äh, in einem in einer klinik ähm, im büro gearbeitet und ähm, habe mich da also nicht so ganz wohl gefühlt man wollte mich in die führung ins sekretariat die in die chefabteilung ähm, quasi ähm, stecken stecken irgendwie ja und äh, ja also ich konnte damit nicht konform gehen und äh, kam also recht schnell in Stress. Und ähm, ja, ich war also der Situation nicht gewachsen und ähm, bin also dann auch recht schnell in einen Burnout geraten. Und ähm, dann lief das Ganze so seinen Weg und ähm, begleitend dazu ähm, habe ich dann schon über viele Jahre... Durch mein großes Thema, die Alkoholsucht meiner Mutter, quasi bin ich aus der Co-Abhängigkeit, die ich schon als Kind entwickelt hatte, quasi durch das immer älter werden meiner Eltern, die nachher zum Schluss in die Demenz kamen, alle beide, bin ich quasi in eine Abhängigkeit zu meinen Eltern, quasi von einer Situation in die andere reingeraten und konnte damit auch nicht mehr ähm, das leisten was ich was ich leisten wollte mhm. also familie, eigene familie meine eltern und einen vollzeitjob äh, mhm. und äh, da merkte ich ganz schnell dass ich da quasi in, immer in, wieder in Muster zurückfiel, die, quasi, die ich mir seit meiner Kindheit angelegt hatte. Nämlich die Muster zu funktionieren, ähm, quasi immer auf andere zu schauen, mich ganz außer Acht zu lassen. Ja. Und ähm, halt eben äh, Verhaltensmuster, die ich da quasi seit der Kindheit mir angeeignet hatte. Ja, und dann kam so eins ins andere. Ähm, ich kam in den Burnout und versuchte dann nach einem Klinikaufenthalt, das zog sich ja dann über Wochen und Monate hinweg, versuchte ich nochmals Fuß zu fassen im, im Arbeitssystem und bin dann wieder in eine Arztpraxis reingegangen und auch da schlitterte ich wirklich schnell wieder in dieses Muster rein, ähm, zu funktionieren und ähm, kam dann auch direkt an Herausforderungen. Und im Nachhinein, jetzt wenn ich das alles rückblickend mir anschaue, waren das alles ähm, so eine Art Anstupser, quasi äh, mich darauf, darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht mein Weg ist. Ja. ja. Die Seele hat schon ganz klar kommuniziert. Das kommt mir bekannt genau. vor. Ich habe ja genau. auch einige Schleifen <lacht> gedreht, bis ich dann verstanden hatte und ja, ja, ja, die ja. Koffer gekriegt habe. Mhm, okay, ja. Ja, und dann aus der heutigen Sicht finde ich das einfach wunderbar, rückblickend zu schauen, wie ich einerseits reingeschlittert bin, aber andererseits auch wunderbar geführt wurde, vom Universum geführt wurde, von meiner Seele geführt wurde, ähm, quasi, dass ich eine Aufgabe hier im Leben habe. Hm. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, dass ich da wirklich näher hingeschaut habe und ähm, bin dann über diese Schiene eigentlich nicht richtig weitergekommen. Ich steckte dann auf einmal fest, ich ging einen Schritt vor und zwei Schritte zurück. Und ähm, bis ich dann irgendwann dann auch mal an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe mir jetzt so viel Wissen angeeignet mhm. ähm, bezüglich Bewusstseinserweiterung, und all diese Dinge. Also ich war mir wirklich bewusst, dass meine Seele etwas mit mir vorhatte und ich etwas umzusetzen hatte. Aber ich stand völlig quasi in der Luft und wusste nicht, was, was man von mir wollte oder was meine Seele von mir wollte. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ähm, mir Hilfe zu holen und quasi da Schritt für Schritt in was reinzukommen, dass ich also geführt werde. Was ist mein Seelenplan? Was hat meine Seele mit mir vor? Was möchte ich gerne hier auf die Erde bringen von mir, von meinem Potenzial, was für die anderen wiederum ähm, als Sprungbrett dienen kann? Und ja. ähm, da wusste ich, dass ich das nicht alleine schaffe und habe dann eine Bestellung aufgegeben. <lacht> <lacht> und eine Entscheidung parallel dazu getroffen und siehe da, wurde mir meine Mentorin, <lacht> wurdest du mir, liebe Irmgard, auf dem Serviertablett eines Silbertablett quasi vorserviert. Also genial, genial. Ja, ja, ja Risi, du hast mir auch. Ja, schon mal erzählt, du hast und ebenso angedeutet. Und im Gespräch hast du mir mal erzählt, du hast auch gefühlt, tausend Bücher gelesen und Kurse gemacht und auf der Suche gewesen. Hast immer so eine Stimme in dir gehabt, wie du es eben ja schon gesagt hast. Da muss es doch noch mehr geben. Aber das hat dich alles nicht weitergebracht, sondern es war so ein Rumschippern quasi. Oder wie stelle ich mir das vor? Hier mal gucken, da mal gucken, da mal gucken. Oder wie würdest du das rückblickend bezeichnen, Resi? Genauso war es. Also ich war in einer Tretmühle gefangen, ich steckte einfach fest ja. und das lag wirklich daran, dass ich immer wieder, immer wieder in diese Muster zurückfiel und quasi mich immer mit dem beschäftigte, was ich nicht mehr haben wollte. ja, ja. Und deshalb kam ich aus dieser Tretmühle, aus diesem Schlamm, wie soll ich es bezeichnen, einfach auch nicht raus. Ja. Und im Nachhinein weiß ich das und... Es wurden auch mir da verschiedene Dinge präsentiert, aber ich bin da nicht so richtig drauf eingegangen und habe die auch nicht teilweise nicht erkannt mhm. und ähm, wichtig ist es halt eben die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was vor einem liegt, was man quasi als Ziel, als, als Traum, als Vorhaben quasi fokussiert und das ist ja. eigentlich auch dann der Beginn der Veränderung. Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Thema Fokus. Wie ging es dir denn so tagsüber, damit unsere Teilnehmer sich noch ein bisschen mehr mit dir da identifizieren können, bevor wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten? Also bei mir war das früher so, dass mein ganzer Fokus, ohne dass ich das wollte, und ich wusste es ja auch früher nicht besser, sich ganz, ganz viel den ganzen Tag mit den ja, Probleme beschäftigt hatte mit finanziellen Sorgen. Ich war natürlich unzufrieden mit mir selbst. Das hat sich auf die Kinder ausgewirkt. Das hat sich auf die Beziehung natürlich ein Stück weit ausgewirkt. Das hat sich auf meinen Körper ausgewirkt, dass ich ja so die ein oder andere Disharmonie dann auch geschenkt bekam von, geschenkt bekam von meiner Seele in Form von Krankheitssymptomen. Ne, jetzt rückblickend nett ausgedrückt, aber wenn man dann so in der Situation drinsteckt, ist da gar nichts prickelnd. Wie war das bei dir, Resi? Ähnlich? Oder? Also bei mir war es ganz genauso, dass auch ich von quasi von, von dass der Körper mir... Ähm Informationen zukommen ließ. Ich ähm, äh, bin seit über zehn Jahren äh, an einer Lebererkrankung erkrankt, die ich sehr gut im Griff habe, ne, weil ich einfach äh, angefangen habe, da auch ähm, quasi in ein anderes Leben reinzukommen mhm. und mich nicht auf die Leber konzentriert habe. Aber das ist halt eben auch rückblickend zu sehen, dass ich Wut quasi in mir eingelagert hatte, Wut, mhm. weil sie aus meinem alten System nicht rauszukommen, ich nicht weiß, wie komme ich da raus. Das hatte sich quasi alles bei mir im Körper eingestaut mhm. und das waren also Signale, die darauf zu schließen sind, was zu ändern. No? Mhm. Mhm. Und... Ähm, ja. Dann ist so eine innere Stimme in einem. Vielleicht ging es dir ja auch so. So war das bei mir auch. Ich weiß ganz genau, was meine Seele mir mit dieser Disharmonie, bei mir waren das verschiedene Leber, war es bei mir nicht, aber bei mir waren es mir so, so Rücken, Knochen. <lacht> Kreuzschmerzen, Magenschmerzen, Augenprobleme und Allergien und solche Dinge, man weiß eigentlich, aber man gesteht sich nicht ein und man will es nicht wahrhaben und ähm, ja, weiß ja auch keinen Ausweg, wenn man nicht mal so die Zielgerade hat, wenn man nicht mal das Navigationssystem hat, hier stehe ich und da will ich hin ne? und die Klarheit haben wir beide dann geschaffen, als wir dann zusammen angefangen haben miteinander zu arbeiten. Magst du da mal noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was sich da so alles verändert hat, was deine Erkenntnisse denn da waren und wie es da so weiterging, als wir miteinander gestartet sind, Resi? Also vorab nochmal, ich habe über 20 Jahre, Jahre gefühlt 1000 Bücher gelesen, also ich hatte alles all oder vieles im Kopf. Ich wusste es aber nicht anzuwenden und mhm. mit dem mit dem ich war irgendwie hatte ich das gefühl ich bin nicht nur blind ich höre nicht gut und ich kann mich auch nicht kommunizieren also das waren alles so dinge die einfach in mir feststeckten. Mhm. und ähm, ja jetzt habe ich irgendwie einen faden verloren <lacht> darüber sprechen was sich so alles verändert hat Seit wir dann oder wie wir da auch Schritt für Schritt vorgegangen sind, seit wir gemeinsam miteinander arbeiten. Das war ja auch mal erstmal ein bisschen Basis, dass du überhaupt mal Klarheit bekommst, was entspricht wirklich deinem Ding. Ahnungen hat man, aber man weiß ja nicht, wie man es auf die Straße bringt. Und durch diese gefühlt tausend Bücher, wie es mir ja früher auch ging, hat man so viele Interessen und gefühlt so viele Fähigkeiten und so viele, viele Dinge, die man im Kopf hat. Man weiß ja gar nicht, wo jetzt anfangen und für wen und überhaupt. Das ist ja mit auch noch die größte Herausforderung. Ne? Genau. Also bei mir war es so, dass vieles im Kopf war. Ich aber nicht in die Handlung ging. Mhm. Und da äh, hieß es quasi anzudocken. Mich mit der Thematik, die Schritt für Schritt auf mich zukam, die ich auch wie gesagt, in mir schon alles hundertmal, tausendmal gehört habe, ja. aber das letzten Endes umzusetzen. Das heißt, die Aufmerksamkeit quasi auf das zu richten, was, ähm, was man als Ziel, wusste ich ja zu Beginn noch nicht, in so den ersten Wochen wusste ich ja noch nicht, was mein Lebensplan war, aber zum einen zu einfach sich für, auf die schönen Dinge des Lebens auszurichten. Und, und das quasi zu fokussieren, was man gerne möchte. Also man hat ja immer Ansatzpunkte, wenn man auch nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber es sind ja Ansatzpunkte da. Und die hieß es jetzt wirklich für mich auch umzusetzen. Und wenn man in das alte Fahrwasser wieder zurückkommt, dann hatte ich dich oder im Team selber, in der Akademie selber, dass mir irgendwie immer wieder bewusst wurde, aha, da musst du wieder ansetzen. Das geht nur über diese Schiene der Aufmerksamkeit, die Gedanken auf das auszurichten, was man möchte. Ne, dass mhm. man in der Lage ist, sich sein Leben selber zu kreieren, selber zu erschaffen. Und ich hatte mich dazu entschieden, Schöpfer meines Lebens zu sein. Ja. Und das ja. ging nur über diese Schiene. Und das Ja. Das hieß es umzusetzen und dran zu bleiben. Und von Tag zu Tag hatte ich immer mehr Erfolge, das auch wieder da dran zu bleiben, umzusetzen und nicht wieder ins, ins Fahrwasser, ins alte ja. Fahrwasser zurückzukommen. Ja. Da hatte ich immer mehr Erfolge drin. Ja, was haben diese täglichen Erfolge, du hast das so schön jetzt beschrieben, was hat das mit dir gemacht, du strahlst schon, wenn du daran erinnerst, aber versuche es mal noch in Worte zu fassen, was das mit dir gemacht hat, so den Leitfaden zu haben, immer wieder neue Aspekte, Impulse zu bekommen und auch nicht wieder so abzurutschen in so ein Tief. Also das sind so viele Sachen, die da aufeinander... Irgendwann fiel mir das dann auf, dass ich morgens wach wurde und in der Freude war. Mhm. <lacht> ich hatte Lust aufzustehen. Ich habe ich hab wirklich äh, ex, also mir, mir eine Morgenroutine angeeignet. Ne? Ich habe mir Dankbarkeitsdinge äh, äh, aufgeschrieben und mich, mich gewertschätzt und all diese Dinge. Und ich merkte, dass ich über diese Schiene einfach in das reinkam, was ich was ich mir kreieren wollte ja. und das war so Stück für Stück und irgendwann habe ich dann gemerkt, wow, das geht ja doch anders <lacht> ja, und sowas ja, es ja. war einfach ein ganz anderer Fokus da, ne? Genau, genau und äh, das das Erarbeiten von also das Treffen von Entscheidungen und nach diesen Entscheidungen kommen Impulse und auf dieses auf diese Impulse zu vertrauen, das ist natürlich eine Sache, die auch nicht von heute auf morgen gelingt. Auf die Impulse zu vertrauen, das geht auch, also so ist es bei, zumindest bei mir auch nur langsam gegangen. Ich war erst vorsichtig und dann, wenn es mir gelungen war, auf die Impulse äh, zu achten, die durchzuführen äh, und das Ergebnis dann auf einmal sah, das war genial und dann ne, ist das so selbstverständlich nachher, auf diese Impulse zu achten und die umzusetzen, das ist einfach, ja, das, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. So, so schön, ja, ja, ja, ja, ja. Es ist, ich habe gerade so das Bild vor Augen, als ich dich zum ersten Mal äh, gesehen habe und das jetzige Bild, das ist wie, wie eine Neugeburt, wie eine absolute Neugeburt. Du hast ein ganz anderes Strahlen in den Augen. Du weißt, wie der Weg weitergeht, wo er hingeht. Du weißt, dass noch großartige Dinge da vorbereitet sind, die noch am Entstehen sind, die auch noch ins Leben kommen. Und was hat sich denn jetzt so in der Familie für dich geändert? In der Beziehung vielleicht zu den Kindern oder zu dem Mann? Weil Bei mir hat sich da auch ganz viel in der Richtung geändert, nachdem ich mich da endlich auf den Weg gemacht habe. Magst du da noch was mit uns teilen, Resi? Also in der Familie hat sich so nicht viel geändert. Also ich habe wirklich das Glück, und den segen ähm, von der familie her so wundervolle menschen um mich herum zu mhm. haben ähm, die auch schon immer hinter mir gestanden haben und mit mir jetzt auch mit mir fühlen dass ich diesen weg gehe und auch jetzt schon recht stolz auf mich sind gerade ja. auch meine kinder äh, die mir das immer wieder zeigen und ähm, also da muss ich sagen äh, hat sich insofern nicht viel geändert ja. und ähm, ja aber ansonsten Nein, im, im hinblick auf im hinblick auf äh, das, das vorbild sein das, das war so meine intention dass ich meinen kindern mal noch ein anderes vorbild bin weil deine kinder also dich jetzt auf den weg gemacht hast die sind ja auch schon erwachsen meine waren damals in der pubertät da geht ja nur vormachen nachmachen und da gab es einfach so dinge wo ich gemerkt habe vielleicht ist es bei dir ja auch so ich habe denen da was mitgegeben, bislang auf eine unbewusste Art und Weise und merke, wie sie gewisse Dinge nachahmen, wo ich ihnen eigentlich ersparen wollte. Und da wollte ich ein anderes Vorbild sein. Und das bringt auch nochmal andere Kommunikation auch in die Partnerschaft mit rein. Ist das bei dir auch ähnlich so, Resi? Klar, klar. Also es gibt natürlich Situationen im Leben äh, einer Mutter, die auch weniger schön sind ne? in der Erschöpfung und all in diesen Phasen, äh, die ich hinter mir habe. Das sind natürlich so Dinge, die möchte man den Kindern nicht mit auf den Weg geben, ja. ganz klar. Ne? Ja. Ähm, und da merke ich auch jetzt, dass äh, quasi in der jetzigen Phase da auch ein Strahlen über, der, über die Gesichter meiner Kinder hinwegkommt, wenn, wenn ich... Äh, Erzähle und, und berichte, und äh, äh, ja, wenn ich einfach äh, die Dinge erleben darf, ähm, diese an mir auch jetzt dann erkennen und äh, ja. auch äh, glücklich darüber sind, wie es geworden ist. Ne? Ja. Dass ich quasi einen Weg aus dieser Tretmühle gefunden habe. Ne? Ja. Und, glückliche äh, Mutter, glückliche Kinder, glückliche Familie, ne? kann man genau, sagen. Genau, genau, <lacht> genau. Gut. Sehr schön, liebe Resi. So, dann verrat uns mal, was du so für dich herausgefunden hast, was deiner Lebensaufgabe entspricht, wo du gesagt hast, ja genau das ist es, diese Botschaft, die möchte ich da raustragen, da möchte ich Menschen bei helfen, weil das ist das, was mich ausmacht. Ja, also äh, bei den ganzen Vorarbeiten, den ganzen Modulen, den ganzen Tools quasi, die mich auf, auf meinen Seelenplan geführt haben, ähm, ist quasi eine Riesenüberraschung ähm, zutage gebracht worden, nämlich, dass ich ähm, Menschen unterstütze, dass das also mein Seelenplan ist, Menschen zu unterstützen aus diesen Verhaltensmustern, der co und Alkoholsucht von Elternteilen herauskommen, dass sie sich davon lösen können, dass sie sich daraus befreien können, und um zurückzufinden in ein äh, erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Das ist das, was sich bei mir herauskristallisiert hatte. Und ähm, das war ein Aspekt, äh, da musste ich zuerst einmal tief Luft holen. Ich musste ja. zwei-, dreimal schlucken. Ja. Das ähm, hat doch schon zuerst einmal ein bisschen Widerstand in mir ähm, hochgebracht. Und ähm, ja, über einmal, zweimal schlafen ähm, habe ich aber für mich erkannt, wenn ich meine ganze Geschichte Revue passieren lassen, dass das wirklich mein Potenzial ist, dass es, dass es das ist das, was aus mir herausgetragen werden möchte, in Verbindung halt eben mit, auch mit meinen ähm, Begabungen, mit meinen Talenten, ähm, dass das, das ist, was auch meine Stärke, mein Potenzial ausmacht. Und da stehe ich für mich in der, ja. in der Verantwortung, dass der Menschheit quasi mit auf den Weg zu geben, die auf diesen Weg zu führen, einen Mehrwert zu sein für andere Menschen. Und das ist das äh, quasi, ich sehe es für mich als Mission an, als meine Mission an mhm. und äh, da möchte ich in der Verantwortung stehen und äh, das quasi als Potenzial, als das, was in, aus mir heraus leuchten möchte, in die Welt zu tragen. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch das Ding, wenn ich absolute Klarheit habe, was meiner Mission ja. entspricht, auch wenn, und, und danke auch für deine Offenheit, Therese, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als wir das so herausgefunden haben, da war wirklich erstmal Schluck und das Ding, weil das Thema Alkohol in der Familie oder Abhängigkeit, äh, Süchte oder sowas, das ist ja oft ein heikles Thema, wo niemand drüber sprechen möchte, auch ich war früher nie so in der Lage, in meinem früheren Leben über das Thema Depression, Burnout zu sprechen, das will man so ein bisschen unter dem Deckmändelchen halten. Ich wollte auch nur über das Thema Alkoholthema im Hinblick auf meinen Papa, wollte ich auch nie so drüber sprechen. Das hat lange gedauert und deshalb nochmal großes Kompliment an dich, dass du es angenommen hast. Und damit so rasch wirklich dann auch rausgegangen bist, um deine Botschaft da rauszutragen. Und das ist letzten Endes auch das Ding. Überlege ich mir irgendetwas, womit ich selbstständig, selbstständig sein kann und ein Business gründe? Oder schaue ich einfach erstmal hin, was entspricht denn wirklich meinem Herzen, meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan? Und wenn ich damit dann authentisch rausgehe und genau weiß, das, das ist die Zielgruppe, spricht im Fachjargon die Positionierung, die genaue Positionierung, für wen bin ich da, das ist das, was daraus dann auch erfolgt, genau. warum das Ding dann auch zum, zum Magneten wird, warum man anziehend wird für die Menschen, die dann wirklich den Weg zu mir finden. Ne? Resi, gutes Stichwort, wie finden wir dich denn? Du hast eine Facebook-Gruppe gegründet. Genau, du ich, was erzählen Ich, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet. Folge dem Ruf deiner Seele und lebe deine Berufung. Mhm. Dort bin ich also in der Gruppe zu erreichen und äh, freue mich, wenn Menschen dort hineinfinden möchten, ähm, quasi die mit diesem Thema unterwegs sind. Und äh, ich, ich poste je, regelmäßig dort Gedanken und Inspirationen rein, um quasi die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind. Also ich freue mich über jede, jede äh, Reaktion, über Kommunikation, auch äh, wenn man mich persönlich anschreiben möchte, über E-Mail oder halt eben auch über den Messenger. Ich gehe auf einzelne Fragen und ähm, Gedanken ein und äh, würde die Gruppe so auch gerne lebendig halten, also mit untereinander. Ähm, unter Gleichgesinnten den Austausch quasi ähm, weiter auszuführen und weiterzuentwickeln. Ja. Ja. Und dann halt eben dementsprechend auch äh, zu agieren. Sehr schön. kannst den Link ja nachher unter das Video hier noch drunter posten. Für diejenigen, wenn das für dich interessant ist, das Thema Co-Abhängigkeit, dann geh gerne, hüpf gerne in die Gruppe zur Resi rein. Und da findest du wirklich eine ganz... Kompetente Ansprechpartnerin, die weiß, als es einfach selbst erlebt hat, mit welchen Herausforderungen das getragen ist und wie du da eben dann auch rauskommst, wie du dich lösen kannst. Weil auch das darf trotz Widerstände auch mit einer gewissen Leichtigkeit, wenn man weiß, wie, wenn man zum Beispiel deine Anleitung eben auch hat, da rauszukommen. Ne? Super hast du noch? gerne. Super gerne. Ich würde mich riesig freuen von euch zu hören und äh, auf den regelmäßigen Austausch und ja, unter Gleichgesinnten da versuchen äh, einen Weg zu gehen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ja, absolut. Resi, hast du noch so zwei, drei Tipps für unsere Zuschauerinnen hier, was du ihnen noch mit auf den Weg geben würdest? Was du vielleicht rückblickend gesehen, anders machen würdest? Ähm, rückblickend anders weiß ich jetzt nicht, aber ich würde einfach das vertrauen. Also alles ist möglich. Hm. Alles ist in dir und das Universum, das ist etwas, was, was, wo ich einen unheimlichen Wow-Effekt hatte. Das Universum steht immer hinter dir. Das ist alles vorbereitet für dich. Du brauchst nur die Entscheidung zu treffen, und der, die Türen machen sich auf, und das ist einfach so eine: ja, so, so eine wunderbare ähm, Aussage, wenn man. Der, wenn man schafft, sich der Aussage hin zu vertrauen, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, dass das Universum immer hinter einem steht und alles möglich ist, weil alles in dir ist, das ist also ein Grundstein, dem zu vertrauen, öffnet sagenumwobene Türen und Fenster und ich weiß nicht, was alles. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ähm, du hast eben auch so schön davon gesprochen, du hast eine Bestellung beim Universum abgegeben und ich wurde dir dann quasi auf dem Silbertablett serviert und um dir alles weitere dann auf dem Silbertablett servieren, damit du mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hast wie du dein Leben so gestalten kannst, wie du es wirklich aus ganzem Herzen für dich und für deine Familie haben möchtest. Und du hast so schön gesagt, das Universum ist immer an unserer Seite. Es geschieht nichts umsonst. Und ich sage ja auch immer, wo der größte Widerstand ist, da liegt das größte Potenzial dahinter. Würdest du das auch unterstreichen, Resi, aus deiner eigenen Erfahrung? Ich würde das auf jeden Fall unterstreichen. Das hinter der größten Angst, das größte Potenzial. Also es hat mich sehr viel Mut gekostet. Ich nenne es im Fachjargon, mich zu outen. Das hat mich jetzt wirklich ähm, viele Schritte gekostet. Was heißt gekostet? Aber viele Schritte haben mich das tun lassen, bis ich dann wirklich ja. den Schritt gehen konnte, ähm, dass sich einfach der Weg auftut. Ja, ja, ja. Würdest du nochmal mal zurück wollen? Nein, nein. Das ist eine rhetorische Frage. Ne? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also wenn, wenn jeder, der, der, der hier reinkommt und den Entschluss fasst, äh, sich in der Hinsicht quasi weiterzuentwickeln, der wird, der wird kein Zurück mehr wollen. Ja. Er wird kein Zurück mehr wollen, weil ja. die Entwicklung geht einfach immer weiter, jeder in seinem Tempo natürlich, aber es gibt einfach kein Zurück mehr. Wenn, ja. wenn, wenn da irgendwann mal ein Break sein wird, der wird irgendwann wieder fortsetzen müssen, weil die Seele einfach so an einen zieht und, und immer versucht, einen wieder in diese Richtung zu bringen. Es gibt kein Zurück mehr. Die Seele und das Herz hüpfen viel zu sehr vor Freude und da können wir auch so sehr der Denker manchmal uns vielleicht doch noch mal zurückhalten will. Es geht einfach nicht. Den Denker, wie der, wie der Volksmund es uns auch so schön sagt, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und das ist auch etwas, was wir äh, gelernt haben, uns anzueignen, auch du auf eine wunderbare Art und Weise auf den Bauch wieder zu hören, auf die Seele zu lauschen, auf das Herz zu lauschen und auf die Impulse zu lauschen und sich ja. davon einfach auch leiten zu lassen und das ganze Wissen, was du dir angeeignet hast, schon bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann noch das Navigationssystem angeschaltet haben, kannst du jetzt auf wunderbare Art und Weise da alles in dein Herzensbusiness einströmen lassen, ne? Genau. Super, super. Liebe Resi, Feuertaufe ist überstanden. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Du warst so eine tolle Inspiration jetzt hier und bist es weiterhin auch für diejenigen, die das Replay noch anschauen, als, als Mutgeberin, als Vorangeherin, dass da wirklich hinter dem größten Widerstand das größte Potenzial steht und dass es einfach auch darum geht, wirklich genau hinzugucken, was entspricht mir, was entspricht meinem Seelenplan und dann authentisch da wirklich sich da draußen zu zeigen. Das ist wirklich ein, ein One Million Erfolgsgeheimnis oder wie man das auch immer jetzt bezeichnen möchte. Dann läuft es, dann funktioniert es. Dann ist mal raus aus dem Hamsterrad, raus aus der gelebt Falle. Und es fließt einfach um, wie du eben so schön gesagt hast. Du weißt, warum du morgens wach wirst und aus dem Bettchen hüpfst. Ne? Genau, genau, okay. genau. Vielen, vielen Dank. Sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Das ist äh, schon einige Jahre ein, ein Leitsatz von mir. Und. Äh, da erkenne ich immer wieder Wahrheit hinter, wenn ich gewisse Passagen durchgangen bin. Ja, ja, ja genau. Das, das trifft es auch total auf den Punkt, wie innen zu außen. Wenn wir eine andere Welt da draußen haben wollen, oder noch nicht mal so groß global betrachtet, wenn wir in der Familie was anderes haben wollen, dann dürfen wir bei uns anfangen. Und wenn ich dann weiß, wie... Ganz auf fingerschrift kann ich immer wieder was verändern. Ne? Super, Resi, vielen, vielen Dank. Und ihr Lieben, wenn du dich jetzt da auch schon so lange hier rumschleichst und denkst, ich würde doch auch mal gerne durch die Widerstände gehen, ich würde doch auch mal gerne Klarheit haben, was meinem Ding entspricht, was meiner Lebensaufgabe, meinem Seelenplan entspricht, dann nutzt Chance, komm zu mir ein Klarheitsgespräch, weil das war auch der Anfang von Resi. Ne? Einfach mal Klarheit schaffen, welche Möglichkeiten gibt es, wo geht so im Groben die Richtung hin und lass uns da gerne mal so ja eine halbe Stunde miteinander sprechen, nehme ich mir gerne Zeit für dich. Ich poste dir auch den Link hier unter das Video noch rein und dann freue ich mich auf die persönliche Begegnung mit dir. Und vielleicht bist du ja dann die Nächste hier im Erfolgsinterview, wer weiß. Hm? Okay, also ihr Lieben, vielen Dank für dein, für euer Dabeisein, für das Interesse, für die Zeit, die ihr uns hier geschenkt habt. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Resi. Und wir wünschen euch vielen allen Dank. eine schöne Zeit, ganz liebe Umarmung auf die Ferne. Und dürfen wir Küsschen schicken? Ja, wir dürfen Küsschen ja. schicken. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>